Uh! Yeah. Wow, was für ein geiles Ding. Guten Morgen, wir begrüßen euch im Heute ist Tag 3 und es ist die kürzeste Etappe mit gerade mal knapp 2000 Höhenmeter und ungefähr 40 Kilometer. Aber ich glaube, die ist umso besser, weil uns erwartet gleich nach dem ersten Anstieg ein super Trail. Oh nein! Cool Wiegel! Genau! Olga Müller ist dabei, der beste Mann, er ist vorne, ich bin hinten und ich krieg ihn heute in den Ferien. Boom, warum fährst du hier mit? Lust an der Freude, Sponsor. Ah, okay, kannst du das auch? Ich hoffe, ja. Ich kann lang, aber wir sind kein Thema in dem Sinne. Geht los! The race is on stage 3 of spin. Das ist hier zur Klose, 1400 Höhenmeter am Stück. Noch ist neutralisiert, aber das macht keinen Unterschied für uns. Guten Morgen. Wie sind hier? Ja. Yeah. Heute relativ kurz, mit schönem Trail. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin das erst Mal dabei. Echt? Mein Kumpel hat mich nur mit hergeschleppt. Der, wo seid ihr her, Jungs? Er ist aus Eschenbach, ich bin aus Altziegenrück. mitten in Franken. Okay. Wer bist du eigentlich? Wim, von Finkrui aus Belgien. Du schaust unsere Videos, ja, habe ich gehört. Ich, Im Februar habe ich eine Woche weit zu Hause mit Corona und ich habe nicht gewusst, was Bike Transalp war. Aber mit deinen Videos anzuschauen, hat es mir Vollgas motiviert. Gas. Super. Aber echt geil. Danke ja, perfekt. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Oh, jetzt haben wir den Alex wieder da, den Postboten, oder? <lacht> <lacht> aus dem Schwarzwald. Moin. Läuft, bist fit? Bin fit. Ja, Sehr gut, fit. sonst geht's. Geht mir auch so. Dann? Ja. Zu Hause auch alles gut? Ja, ich habe Mitglied der Postbote, kommt heute zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ja. Schaut mal, diesmal sieht man sogar das Feld vorne. Die fahren wirklich neutralisiert diesmal, weil normal heißt neutralisiert ja eigentlich immer, dass man hinterher hetzen muss und kaum den Windschatten halten kann. Aber heute. Meinen, sie ist gut mit uns. Das ist unsere Chance, die können nicht mehr. Wir gewinnen das Ding. Ah ja. Hey, Wer die alten Videos kennt, kennt die Tru Crew, Truppe, Hilfe. Zu so viel auf einmal. Auch gut. Hi Petra, thank you for creating great content. We watch it from Holland and I'm looking forward to the stage of today. Ciao, ciao! Mittlerweile sind wir in der normalen Auffahrt. Schotterstraße. Es läuft ganz gut. Da drüben wäre auch die Gondel. Aber wir dürfen strampeln. Woher genau? Seid ihr? Die Mischung aus dem Rheinland und Bayern. Aus Bayern und aus dem Rheinland? Jawohl. Habt ihr Kölsch dabei, Jungs? Die schmeckt mir nicht. <lacht> mir auch nicht. Wunderschönen guten Morgen. Heute schon ein bisschen früher als sonst. Ja. Hau rein. Alles gut. Na ja. Den Tag relaxed an. Wir steigern uns hinten raus. Top. Dann gib mal Gas. Wir waren letztes Jahr auch dabei. Ja. warum dieses Jahr wieder? Das ist einfach geil. Du brauchst dich sieben Tage lang um nichts anderes kümmern als Essen, Radfahren und Schlafen. Und man ist so vollkommen raus aus dem Alltag. Muss bei der Petra mitfahren. Die mag eure Lieder. Ist <lacht> ist das denn auch? Die sind Block A oder B. V1 haben wir erreicht. Jiha! Julio, er hat die Banane ja schon selber mit. Da geht irgendwas schief. Yeah. V1. Hallo, hallo. Keine Stimmung derzeit. Wie ist die Stimmung heute bei den Teilnehmern? Sehr gut. Sehr gut. Petra, you messed up. I watched all your videos and now I'm here. Because of you, I'm dying. So schaut es hier gerade aus noch so 300 Höhenmeter hier rauf zum Kronplatz und an den Wolken sieht man aber, fällt schon wieder auf und da dreht man alle rauf. Argentina. Wow, <lacht> far, far away. Your first time? Da seht ihr mal, wie wunderschön es hier oben sein kann. Kein Vergleich zu gestern. Lasst uns mal noch einen Blick da werfen. Das ist Bruneck, da wo wir heute die Nacht verbracht haben. Hey, hallo, Petra. Hallo, wie geht's dir? Gut? Mir geht's? Gut, danke. Super. Woher kommst du denn? Genau, ich komme aus dem Schwabenland. Ah. Ja, ich stehe hier weg von Stuttgart. Ich bin nicht die einzigsten Sportler hier. Da hebt gerade ein Paraglider ab und der hebt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Noch ein paar Meter, dann ruft der Trail. Gebt euch das Wow, wow. Und nochmals wow. Juhu! Heute etwas schöner als gestern. Ah, schaut mal, Mit jetzt e. kriege ich schon Technical Support oder was. Ja, ja, genau. Ah, das <lacht> jetzt, ist cool. Jetzt die Mathe macht ah, den, den letzten. Ah, danke. <lacht> <lacht> Wuhu! Das ist dann wohl V2. Jetzt ja. brauche ich euch heute schon wieder nicht. Aber es ist trotzdem schön euch zu sehen. Ja. Geschafft. Marco! Marc! Alles gut! Und auch das Panorama auf dieser Seite. <lacht> ich kann nicht mehr reden. Egal, mega gut. Wie geht's euch? Super, perfekt. Super. Frei. Nochmal hoch. Oh nein! Uiuiuiui, ui, ui, da ist ein Kroki! Hallo Kroki, ich fahre jetzt so, damit ich dich draufkriege. Geil, oh Und hier drüber. Wupp. Uh. Mega. Was für ein Blick. Und es ist gut getrocknet. Tausendmal besser, als ich gedacht hätte. Wow. Wow. Und nochmals wow. Und was ist das hier? Uh. Plattenberechtigt. So. Uh. Yeah. Wow, was für ein geiles Ding. Allein das Panorama entschädigt für alles, was man schon mitgemacht hat. Diese drei Tage. Und ja, es waren erst drei, vier kommen wir noch. Geilomal. Ist das mega. ich komme es. Ey, Danke. Zeit. Da so, hat einer abgekürzt. No shortcuts will ich mal sagen. Das ist ein Döpfchen Hügel. Ah, da muss man tatsächlich ein bisschen arbeiten. Was hat der Marc gesagt? Einfach aber nicht langweilig. Stimmt wohl. Ah, da muss man ja fast wissen, wohin. Castle Trail. Ha. Oh. Aber echt krass wie gut es getrocknet ist von gestern. Wahnsinn. Da steht Slow. Das markiert meistens die besten Stellen in den Trails von der Transark. Aber hier ist diesmal nicht viel. Ja, ich merke gerade, ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wegträume. Ich weiß aber nicht warum. Normal heißt es, man hat zu wenig gegessen. Aber eigentlich dachte ich, das wird schon passen. No. Wieso habe ich immer so ein Glück, dass die Leute genau vor mir losfahren? Danke. So. Aber diesmal kann ich mich nicht beschweren. Ich habe fast drei Fahrt. Jetzt habe ich irgendeinen Flug aufgeholt, leider. Aber gut. Links. Oh, okay, gut. Das nichts. Ja, ja, alles okay. So, jetzt habe ich mal ein Nädel auf dem Bild. Das kann nicht schaden. Thank you. Wuhu. Gart, auch oh, Spaß. das Weil mein Arschi zu wirklich weh. Ja. Da blitzt. Weil die komischen schon hier. So richtig springen kann man bei denen ja auch nicht. Die sind eigentlich nur im Weg. Das ist ja gemein, Auto. Aber auch der Trail wieder wirklich, wirklich lang. Die sind relativ flach hier. Und dementsprechend endlos. Mir persönlich sind die ja ein bisschen langweilig irgendwann, muss ich zugeben. Aber das Rennen ist es echt perfekt. Oh, oh, oh, die Teile tun weh. Weil da nicht so der Stau entsteht. Und das ist natürlich echt drauf. Danke. Und jetzt haben wir einen endlosen Shore gefunden. <lacht> naja ja, gut. Man könnte schon fast Steck dazu sein. Thank you. Aber hier sind gemeine Löcher drin. Also wirklich, man muss immer konzentriert im bleiben. <lacht> da lacht einer. Servus. Juhu. Die Hüftreihe, wir sind da. Oh, schau mal her. Okay. Ja, Danke! Das ist mal ein Empfang aus dem Train. Halbe Stunde nur. Habt ihr das gehört? Halbe Stunde. Ja. Ich war ein Schnapsball. So, jetzt sind es noch ungefähr 400 Höhenmeter rauf. Nicht nur so einfach wie hier, aber das ist gerade mal schön. Vor grandiosen Panorama. Hier vom Sweden. Wow! Kannst du viel Biking Ja, yeah, aber nicht in diesen kleinen Wir haben das in mit So, ihr entscheidet hier? Ja, ja, ja. Sehr gut. Wie läuft's? Es läuft gut heute. Ja? Ja. Sehr gut. Richtig. Wir hatten gerade einen richtig schönen Trail bergab. Wenn du mich siehst, kann es ja. dir nicht gut gehen. <lacht> Weil ich bin das Schlusslicht. <lacht> ja. Und das willst du ja nicht sein, oder? Ich überhole dich gleich. Ah, sehr gut. Ja. No. <lacht> Man, go. Go, go, go. Ja, das ist jetzt eben die Auffahrt auf den Furkelpass. Wir sind immer noch auf der Straße, es geht jetzt aber dann irgendwann ab in den schmalen Pfad, hat es gehalten. Ja, hallo, hallo. Ja, wer das Briefing gehört hat, wusste, dass das hier kommt, puh, aber zum Glück nur zwei Kilometer. Da ist es, das Bild, ich weiß selber nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Furkelpass, here we go again. Und ja. Ich konnte den Trail fahren. Ah, besser wie Schiebensächeln. Aber ums So, jetzt geht eigentlich nur noch Richtung St. Vigil. Runter, dachte ich. Das sieht aber jetzt noch rauf aus. Verdammt! So, da geht's doch. Runter. Ja. Ah, oh. Danke. Ich werde Ja, ich nehme an, dass hinter uns das Dennis fahren ist. Da hätte es mich gleich hingezogen. Da, wo die coolen Trails sind, eh klar. So, da ist jetzt wieder die Zeitnahme. Aber das Ziel kommt dann erst noch. Hey, hey. Ja. hey. Geschafft für heute. Zeitnahme. Da kommt noch jemand. Und ich bin nicht der Letzte. I'm not the last one! Yes! Here we go! Brazil! Ah. Die Queen ist da! Servus! Willkommen in St. Vigil. Das ist so ein bisschen schlauchartig hier. Oh. Hey, okay, danke. Zieleinfahrt St. Vigil. Der Marc winkt schon. Das kann nichts Schlechtes bedeuten. Puh, 12.30 Uhr! Krierstein, äh, äh, äh. Krierstein, der Jan ist auch noch da. Wie war's? Also, alles Super! Ganz gut gelaufen heute. Freut mich, perfekt. Und ich schaue jetzt mal, dass ich mein Rad loswerde, weil ohne Rad im viel ist es immer besser als ich bin. Da wird schon fleißig gearbeitet. Das heißt, ich war wohl nicht erster, aber gut, das kann man auch nicht erwarten. Ciao, Ciao. Daily Back. wir haben sie gefunden. Hi, ich schaue mir den Kanal von... Astrid. Und ich bin nur äh, wegen Preta und ihren tollen Videos bei der Transa. Die macht das so toll. Also, die haben mega zu wissen. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und dir gefällt es? Ja, super. Super ja, bis oh, jetzt. Ja. Oh ja. Aber sonst wirklich. Gestern wirklich toll. <lacht> Da sind die Rettungsanitäter bei den Schnellen. Mhm. Ich habe die aber auch schon mal gesehen auf der Strecke. Ja? Hey. Das ist das Schlechte. <lacht> beim Essen und dann habe ich meine Winschattenmühe verloren. Das war nämlich hinterhältig. Und dann hat er gesagt, er hält dich auf, hat es aber nicht getan. Mhm. Ich, hab den, ich, hab den nicht, also ich weiß nicht, wie du da meinst. So. Stärkung ist nah. Du Bist schon wieder fleißig? Immer. Immer. Wow. So sehen wir nach einer Etappe aus und so die Räder. Und wir netterweise beim Klaus abgeben dürfen. Servus. Klaus, wie läuft's? Gut. Dritter Tag, gut? Ja, sehr viele in Ja, sehr viel, oh ja. Cool. Sehr, sehr lästig. Fahrfahrer könnten es nicht sein, ne? Ja, ich glaube auch. Die Jungs machen einen mega Job an der Stelle. Vielen Dank. Ja. Schaut mal, wer auch wieder da ist. Wie war's? Mega gut. Die dopen schon wieder. Und das Schlimme ist, wenn die das machen, muss ich das auch machen. Nicht, dass sie auf einmal schneller musst, sind wie ich. Du musst mal den Roland interviewen, weil Nö. das ist wirklich, es schmeckt hervorragend. Schweißfüße oh. wieder abgerissen oh. ja. Bei uns allen natürlich. Schmeckt's? Diesmal starte ich ja weiter vorne, deswegen sehen wir uns nie. Wie war's denn? Traumhaft schön, also die Schmelze waren ja wieder vom Feinsten, oder? musste ja, musst du mir das Grinsen aus dem Gesicht meißeln. So ja, geil war gut, mega cool. Ja, geiler Tag, sag ich dir. <lacht> Perfekt. Und morgen geht's weiter? Ja. Weißt Und, du, wohin? Äh, über die Berge. Über die Berge, so geht's mir auch immer. <lacht> hast du. Ganz Besonderes, das heißt God Attack. Ich erklär ja. mal, was es so ist. Kannst du es ja erklären? Das ist äh, das Team dass ähm, die meisten Plätze gewonnen hatte im äh, Klassement. Ist das gut in Deutschland? Ja, ich glaube schon. Also die haben quasi am meisten Plätze gut gemacht, von gestern auf heute im Gesamtklassement. Und ist ja mega cool. Ihr kommt aus Holland, oder? Ja, Holland Sicher. und England. Ja. Und England, ah. Ja. Wie heißt ihr denn? Jeroen. James. Und? James. So. Sehr cool. Sie dann both morgen ganz viel Spaß bei der Etappe. Vielen Dankeschön. Danke <lacht> schön. So, ciao.